Damit. Geht irgendwie langsamer als sonst, oder? Ich glaube nicht. Also recht langsam. Ja, der wiegt äh, 70 maximal. Okay, runter geht er. Dann sind wir bei 570. Okay. Wenn wir drauf setzen, sonst geht er dann. Wenn es dann noch geht, dann. dann. Die Frage ist, wo habe ich Platz? Da habe ich Platz. Ja. Das wäre es ja schön. Das wäre es ja schön. <lacht> <lacht>